you mm -hmm. Also ich bin Sarah Dehl, ich bin ähm, Aktivistin und Schriftstellerin und Filmemacherin und lebe in Berlin. Und unter Twitter bin ich zu finden unter Sarah Dehl. Also ich habe mit ähm, polnischen und deutschen Aktivistinnen vor einem Jahr die Gruppe Czocza Bascha gegründet. Und wir helfen Frauen aus Polen, äh, Schwangerschaftsabbrüche in Berlin zu bekommen, weil es in Polen halt illegal ist. Wir haben vor einem Jahr ungefähr eine Drohnenkampagne gemacht, wo wir einfach Abtreibungspillen an eine Drohne geklebt haben und dann ähm, in Frankfurt Oder die halt rübergeschickt haben nach Zubice, nach Polen. Um eben darauf aufmerksam zu machen, dass eben ja, Frauen in Polen keinen richtigen Zugang zu Schwangerschaftsabbrüchen haben. Die benutzen Bleichmittel, die benutzen ähm, Stricknadeln, ja, also die benutzen furchtbare Sachen, womit sie halt Infektionen auslösen oder ähm, interne Blutungen. Ähm, und deswegen ist die Abtreibungspille auch so ein Segen im Grunde, weil die Frau das halt selber machen kann. Es ist ähm, relativ sicher, hat relativ wenig Nebenwirkungen ähm, und äh, ja, das rettet wirklich Leben. Ja. Also in Deutschland gibt es halt diese ich würde mal sagen, fast lustige Diskrepanz, das ist zwar ähm dass Abtreibung illegal ist immer noch, aber straffrei, unter gewissen Bedingungen. Und dass es ist halt immer noch illegal ist, hat ja schon damit zu tun, dass Politiker halt schon noch sagen wollen, es ist so böse, böse, Abtreibung ist eigentlich was Schlimmes, ne? aber wir dürfen ja sozusagen die Frauen nicht auf dem Küchentisch verbluten lassen, so wie das vor 60 Jahren noch passiert ist, was ja auch wieder zeigt, dass eben, dass man nicht normal mit dem Thema umgehen kann, ne? dass man auch nicht, nicht anerkennt, dass das ein wichtiger Bestandteil der Frauengesundheit einfach ist. Ja, dass das eine Methode ist, die Frauen brauchen und wollen und die essentiell für Frauen ist, weil eben Verhütung nicht hundertprozentig funktioniert, weil ähm, äh, ja, auch ähm, Männer oft nicht mitmachen bei Verhütung und dergleichen. Also Frauen sind ihre Gebärfähigkeit ja auch einfach immer noch so ein bisschen ausgeliefert. Also faktisch ähm, hat jede dritte Frau in ihrem Leben mal einen Schwangerschaftsabbruch. Also es ist etwas, was, zu, was zum Leben der Frauen auch dazugehört. Und ich denke, so muss man das auch besprechen können. Ne? Ich glaube, dass sich eine, eine totale Legalisierung von Abtreibungen nur positiv auswirken kann, weil das eben eine offene, ein offenes Gespräch ermöglicht, damit Frauen ihr Leben so leben können, wie sie es möchten. Thank you.